Der tolle ISP-Adapter. Ähm, ich wollte euch erstmal erklären, was ISP eigentlich so genau ist. Und zwar heißt es im Prinzip, dass ihr einen Mikrocontroller im eingebauten Zustand in ein Gerät programmieren könnt. Kann der Italiener da mal so sein Handy da wegpacken, das irritiert mich. Ja, lauter kann ich nicht reden. Musst du halt die Ohren spitzen. Ähm, ja, heißt, dass man im Prinzip irgendwo ein Gerät baut, ja, zum Beispiel ein Pinpad-Controller hat glaube ich ein ISP und... Ähm, ja, kann man eigentlich überall reinbauen, ist äh, entweder so ein 10-Poliger, so ein 6-Poliger, sieht man schlecht, ähm, Stecker, den zeige ich gleich nochmal. Ähm, ja, ISP ist quasi so der Standard für AdMails. Will man nutzen, muss man nicht unbedingt, es gibt auch andere Möglichkeiten, also bei den Atines zum Beispiel, bei den 6-Poligen, ähm, gibt es die TPI-Schnittstelle, die ist ein bisschen anders äh, implementiert, dann gibt es noch PDI bei der x mega -Serie und dann gibt es noch JPEG, Self-Programming über einen Bootloader. Da gibt es allerlei Varianten. Aber ich beschränke mich mal auf ISP, weil das wird hier häufig benutzt. Also die Mini-Moodie hat das zum Beispiel, die normale Moodlamp hat das. Das ist eigentlich das, was man nutzen will. Und so sieht das Ganze aus. Ist in der Application Note AVR 042 spezifiziert, wie es aussieht. Also sowohl die Belegung am Controller als auch die Pin-Belegung von den Ports, also oben der 6-Politik und der 10-Politik. Ist quasi Standard, kann man so sagen. Ähm, Beim 10 poligen könnt ihr Pin 3 und 5 für RxD und DxD verwenden, wenn es der Programmer unterstützt. Also es gibt verschiedene Programme, der USP, ASP hat es zwar schon rausgeführt, aber noch nicht in Software implementiert. Stehe ich irgendwie im Weg? So. Ähm, andere Programme machen das teilweise, andere nicht. Also die meisten eher nicht, also müsst ihr halt gucken, ähm, ob euer Programmer das unterstützt ich verwende es persönlich nicht ähm, mir reicht die normale Schnittstelle das ist so wie man seine AdMails programmiert ähm, ja. 10-Polig war es 6-Polig sagt 10 ist veraltet 6-Polig will man ähm, hat vielleicht einfach den Grund weil RXT, den nutzt fast keiner ähm, der 6 polig braucht halt wesentlich weniger Platz auf dem Board, also wenn ihr irgendwas Neues baut ähm, einen 6-Poligen spart man halt ein bisschen Platz, ähm, auch ein bisschen Routing-Fu habe ich gemerkt, also von den Leiterbahnen her, ähm, spart man sich auch ein paar Kopfzerbrechen, eine Brücke spart man sich, glaube ich, je nachdem, wie man es macht. Und ja, also der 10-polige ist quasi Legacy, der 6-polige ist das, was man haben will, sagt Ahmed. So, Adaptierung. Ja, ihr seht schon, ich habe das mal heute Mittag probiert, da sieht man etwas schlecht, mag ähm, schlecht mit dem Beamer. Um, unten ist im Prinzip eine sechspolige Buchse und oben ein sechspoliger Stecker. Ich kann es mal hochhalten, das sieht man halt schlecht. Ähm, ja, bringt nichts auf die Entfernung, egal. War halt versucht in eine sechspolige, ne? geht nicht, ist klar. Ähm, dann gibt es Leute, die sich sowas bauen. Ähm, das ist jetzt eine Variante, wo der einen sechspoligen Programmer hat ähm, und im Prinzip rausgeführt auf einen sechspoligen ISP-Stecker und auf einen zehnpoligen, weil elektrisch unterscheiden die sich nicht nur von der Beschaltung her. Ähm, hatte ich auch vorhin vergessen zu erwähnen. Ähm, es gibt Programmer, die haben 10-poligen Anschluss, zum Beispiel USB-ASP, ist ein ganz aktueller, äh, populärer. Ähm, und irgendwelche anderen Hasher-Mann hat 6-polige ähm, Stöpsel und dann hast du halt immer Probleme, wenn du jetzt irgendwie einen gekauften Programmer hast, ähm, den einfach an 10-poliges Device anzuschließen. Ähm, dritte Möglichkeit ist sowas hier, das sieht man auch wieder schlecht. Ähm, das hier links sind so Jumper Cables. Die ich einfach auf den Programmer gesteckt habe, um 6-poliges Device zu programmieren. Ich habe mir auch auf meinen Programmer so eine Belegung drauf gemalt, geklebt, damit ich man weiß, welcher Pin was ist. Geht, ist aber nervig. Also gerade wenn man eine größere Anzahl von sechspoligen poligen ISPs hat, muss man immer mit Breadboard, äh, mit den Jumper wires rumhantieren. Das ist etwas nervig. Und deswegen habe ich mir überlegt, ich baue einen Adapter dafür. Und zwar. Prinzip nichts anderes als eine 1-zu-1-Durchschaltung, ähm, links ist hier ist im Prinzip der 10-polige, ähm, rechts der 6-polige und in der Mitte habe ich nochmal als, ähm, sieht man auf die Entfernung da hinten wahrscheinlich nicht, ähm, als Pinheader rausgeführt, dass man so eine Ad Adaptierung trotzdem nochmal machen kann. So sieht das Ganze in real life aus, das ist, das ist im Prinzip das, was ich hier in der Hand habe. Spiel zu eins Ja, was? Spiel zu eins haben. Ja, da wollte ich gleich noch drauf zu sprechen kommen. So sieht das Ganze aus. Ist überhaupt keine aktive Logik drauf, nur ein paar Leiterbahnen ähm, werden halt geätzt. Baut halt drauf, bohren, fetch. Also erst bohren, dann baut halt drauf, ist klar. Okay, ja, stimmt, das weiß er schon. Ähm, genau, diese Teile hier ähm, habe ich mal ins Wiki gesetzt. Da gibt es eine Interessensliste, ähm, ist auch bei den Projekten verlinkt, nennt sich ISP-Adapter im Wiki. Also, wenn so ein Ding jemand haben will, dann haue ich noch mal Edsbad an und Eds noch mal eine Runde. Wenn ich keine mehr habe, muss ich mal gucken, wie ich noch habe, weil bei einer Serie ist mir leider äh, die Spiegelung verkehrt rumgegangen. Ähm, ja, ich habe mal irgendwie 3 Euro für so ein Kit angesetzt, also mit Bauteilen. Ähm, die äh, Wannenstecker haben wir noch da. Das weisen die übrigens wirklich ähm, ja 3 Euro hatte ich so gedacht, also Spende geht dann an den Raum, ist klar. Ja, Wer sowas haben will, Wiki eintragen oder mir Bescheid sagen, dann gucke ich, ob ich noch welche da habe. So, ich habe noch, hab noch zwei Sachen und zwar, ich wurde des Öfteren in der Vergangenheit gefragt, wo kriegt man eigentlich so Jumper Buyers her? Was ich ja hier auf dem, na gut sieht man halt schlecht, sind halt im Prinzip, ob die ihr halt auf diese Pinheader da drauf machen könnt. Ich habe mal so ein bisschen geguckt. Es gibt bei Watterott Elektronik 200, äh, 20 cm und 10 mm für je 275 ähm, Wenn ihr mehr Zeit habt, ähm, bei Deal Dream gibt es einen 50er Pack für 4 Euro. Dauert halt irgendwie 3 Wochen zu verschicken. Und die Hirschmann-Teile äh, you really don't want to know. Also ein Stück kostet 2 Euro bei denen. Und ob die so viel besser sind. Also die Bildqualität von Delix ist richtig gut auch wenn ich jetzt ein bisschen Schleichwerbung mache. Ähm, habe ich noch nie gehabt. Vielleicht kann da jemand von euch was sagen, wenn jemand da schon mal bestellt okay. hat. Hm? Die sind ja auch okay, ja. Aber sie sind halt sie sind halt wahrscheinlich auch Watterott kauft wahrscheinlich bei Extreme ein, verpackt die halt in, in 20 Packs, äh, in 10er Packs und Waterroth verteilt, vor allem so Sachen wie Ich meine, ja. der, der, der Punkt ist halt, wenn du halt nur Jumper Wires haben willst, ähm, macht es eigentlich keinen Sinn, einen 10er Pack bei Waterroth zu stellen, weil du zahlst halt 2,75 plus halt 5 Euro Versand. Und extremen liefert halt kostenlos. Das war halt so die, die Sache, die halt das öfter mal aufgekommen ist. Ähm, die zweite Sache, wo ich immer gefragt wurde, so von wegen, ja, ich habe hier so ein Device, was seriell spricht und ähm, will das eigentlich konnektieren. Und da gibt es ja diese USB-RS232-Wandler, die ja eigentlich nichts anderes als TTL-Level -Le raushauen. Und ähm, ich habe dann aus diesen Jumper-Wires und einem Deal-Extreme-Produkt habe ich mir dann so einen Serial-Adapter gekauft, den ich direkt am Rechner stelle. Super Qualität ähm, Ich kann es dir mal zeigen, ich habe das sogar dabei. Ähm. So. Die zeige ich gleich, wenn die Präsentation rum ist. Ähm, ich habe halt hier ein paar Jumper-Wires dran gelötet, äh, habe das Ganze im Schrumpflauf versehen und das ist im Prinzip so ein Nokia ähm, ja, Adapter-Kabel für Nokia Devices, ist aber im Prinzip äh, irgendein ähm, genau, Technology PL2303 Serial-Port, kostet 3,52 Euro, weil mein Deal extrem Freuden habe ich ein paar Jumper-Wires dran gemacht und damit hast du im Prinzip, äh, ja, kannst du deinen Rechner stecken, hast du Serial. Ist halt praktisch für irgendwelche Router-Geschichten, ja, wenn ihr irgendwelche äh, Router-Serial debuggen müsst und da Pinheader würde, dann ist das ganz praktisch. Dann müsst ihr nicht halt immer mit den tumber roman rummachen, sondern einfach drauf und passt. Ja, ich stelle den Vortrag gleich noch ins Wiki, dann könnt ihr euch die Links auch anklicken. Ja, das waren so die kostenlosen Bastentipps für diese Woche. Wer sich, wer sich das Kalben angucken will, ich kram das mal raus. Ähm, Adapter habe ich auch hier, könnt ihr euch auch angucken gleich von mir. Ja, das war's von mir.